Das Haus Sonnenfeld 7 hat schon neue Eigentümer. Für all jene, die überlegen, eine Immobilie zu verkaufen, gibt's jetzt die kostenlose Marktwerteinschätzung auf Remax.at. Remax.